Äh, mein Cousin hatte seine Schularbeit und dann habe ich gemerkt, dass er Schwierigkeiten hatte, dass er das Thema nicht verstanden hat. Dann bin ich hingegangen und habe ihm auch geholfen, hat sich auch bedankt, dass ich ihm geholfen habe und dann ja, habe ich mich auch gut gefühlt.